Grüß euch wieder beim nächsten Bautagebuch. Heute ist der 17. Februar, seit einem guten Monat wird wieder gearbeitet auf der Baustelle. Heute sehen wir, was sich seit damals passiert auf der Tollstation und bei der Mittelstation. Also man sieht jetzt schon, die Gebäudehülle ist eigentlich fast fertig. Das heißt, der Betonbau ist eigentlich abgeschlossen, nach außen hin. Das nächste, was jetzt hier beim Gebäude passiert, das ist dann die Verkleidung nach außen, die Fenster natürlich. Man sieht jetzt, das Fenster ist schon alles offen. Weiter sieht man auch ganz schön die Seilbahnstruktur, was halt hier ausragt, die Ausfahrt, die Einfahrtsbinder. Auch schon mit der Verkleidung, das ist also der, der erste Teil von der Seilbahntechnik, der bereits auch fertig ist. Wir sind jetzt hier so drinnen in der Halle und man sieht natürlich schon die Dimension, was da ist. Gell. Das heißt, die Höhen, was da sein. das ist einfach weil natürlich die Kabinen, die Gondeln, die sind ja große Kabinen, das sind jetzt 32 Personenkabinen und damit das Ganze komfortabel und, und, und treibungslos abläuft, brauchst du natürlich auch diese Höhen. Wir reden auf von einer Höhe von, von fast 10 Meter Höhe. Das sind schon gewaltige Dimensionen, was da sein. Wir sind jetzt auf der Mittelstation, man sieht schon, es ist viel weiter gegangen wieder. Winterschlaf gibt es kaum bei uns, also wir haben schon einmal einen kurzen Baustopp gehabt über Weihnachten, aber seit Zehnten Jänner wird wieder voll weitergearbeitet. Wenn ich gehört habe, dass ich noch einmal die 30 s zu montieren, also, eigentlich war das schon eine kleine Vorfreude da. Ich bin jetzt eigentlich schon ca. 20 Jahre bei der Firma Leitner und äh, alle die, die normalen Umlaufungen zu machen. Es wird nicht eigentlich eintönig. Die äh, Baustelle so ist, ist eigentlich mehr ein Prototyp. Auch, gell? Weil das haben wir auch noch nie gehabt. Das ist das erste Mal das ist einmalig da mit der Mittelstation. Aber nicht einmal so wegen der Montage. Es geht ja auch mit Montieren im Winter eigentlich. Nicht, äh. Und jetzt, äh, wie man sieht, haben wir gestern die Untertriebsgruppe auch gehabt. Das war eigentlich das schwerste Teil, der Motorweg ungefähr bei den 16,5 Tonnen. Der, der erst kurz kurz ist von der Firma Telz von Leitner draußen und gestern montiert. Und der Montageablauf ist eigentlich sehr gut gegangen, weil wir alle spekuliert haben, dass es den Mobilkran nicht gebrockt, wegen dem Gewicht her, aber ist eigentlich richtig gut gegangen. Ja, das war's wieder von unserem Bautagebuch. Wir arbeiten mit Hochdruck weiter und ich möchte mich verabschieden mit einem Abschlussblick auf unsere alte Eisradbahn, die es in Kürze leider nicht mehr geben wird.